Hi, ich bin Nino. Ich bin Mommy Und wir möchten euch heute das Spiel Boomerang Fu vorstellen. Das ist in der Computerspielschule mega gut angekommen. Und da ein Bild mehr sagt als tausend Worte, zeigen wir euch jetzt ein paar Ausschnitte. Jetzt fangen wir mit der Charakterwahl an. Ich werde ähm, der Toast sein, weil der sieht immer ganz lustig aus, wenn er mit dem Bumerang gestoßen wird. Ich bin ein Fan von Milch, deswegen Milch. Ich nicht, weil ich habe Laktoseintoleranz. <lacht> ja, das Spiel ist ziemlich simpel aufgebaut. Man kann springen, man kann schlagen, also einen Hieb geben und man kann seinen Bumerang werfen und das Ziel ist es, die anderen Spieler zu zerschnetzen. Zu <lacht> Kurz gesagt. Das ist jetzt die Aufwärmrunde. Ah. <lacht> ja, der, ach, man springt unten, wow. Okay. Äh. Stört. Äh, das ist Komm her. Na, na. Yay. oder mein wirft den ein anderes Gesicht. Man kann nur die Leute mit dem Bumerang zerschlätzeln, oder? Ja, du kannst entweder schlagen oder halt ähm ne? Oh. <lacht> ha! Wie? Tja, du bist halt einfach zu schlecht. Ja, richtig witzig wird zuerst mit den Power-Ups, die hoffentlich war. Oh, da kommt schon Ah, eins. nein! <lacht> okay, das ist relativ nutzlos, weil man stehen bleibt. Was hast du für Kleidung? Wird man zum, zu einer beliebigen. Äh, Ach so. Requisite auf dem Feld, aber zu zweit ist es natürlich einfach entdeckt zu werden. Uh, oh. ist der Abbrader War natürlich geplant. Man kann das mit wie vielen, wie vielen Leuten spielen? Mit mit, also das, auf der das Switch mit bis zu sechs normal, auf dem PC mit bis zu vier, glaube ich. Ja. Ah! Ah! <lacht> nee, Nein! Oh mein Gott! Oh. Ah. noch mehr. Ja, der Botz, jawohl. Ja, okay. Ja so, oder? Ja komm, wir probieren es. So, ich spiele jetzt die Karotte. Ich bin Sushi. Sushi. Ist Karotte nicht auch in Sushi drin? Ich glaube irgendwo europäischen Sushi. Europäisches Sushi. ein europäischen Sushi. Ha! Oh. Ja. Hast du dich umgebracht? Ja, kurz, ich wollte, Ich wollte kurz einen kurzen Vorsprung geben. Gut, uh, Kaffee. Ja. Ich glaube, die sind besser als wir. <lacht> Ah, lol, wir sind nicht schon bei der Toast. Ja. ja. In der Aufwärmrunde. Ja, in der Aufwärmrunde. Ja. Ist ja eine Aufwärmrunde, weißt du? Ja Ist ja eine gute. Ja, ah. perroar. Oh. Alter, der Toast. Boah, okay. Das sieht ziemlich schlecht aus für uns moment. Oha. <lacht> der Toast zieht alle ab. Also, man bekommt pro andere. Lebensmittel, die man zerstört hat, äh, Punkte, und da der Toast uns gerade alle komplett auseinander nimmt. Oh, jetzt geht's richtig! ist die Metze. Du lebst doch, da ist ein ah. Schiff. Oh, mh. nice. Okay, jetzt macht Ah, verdammt. Oh. Ja, Dino. Ja. Yeah. Wer ist noch am Leben? Niemand. Niemand. Nicht schlecht. Also, moment wie findest du Boomerang Fu? Also, Boomerang Fu finde ich sehr überzeugend. Als kurzweiliges Spiel, dass man einen oder mehrere Abend mit seinen Freunden spielen kann. Mhm. Ich finde es auch cool, dass man es mit sechs Leuten spielen kann auf der Switch. Wie viele sind es auf dem PC? Auf dem PC sind es vier Leute. Was ich daran auch noch cool finde, ist, dass es dieses. Feeling gibt von der Nintendo, ähm, Nintendo Wii, wo man auch mit ganz vielen Leuten zusammen immer was gespielt hat, Mario Kart oder Wii Sport und so. Das kommt für mich sehr nah dran an dieses Gefühl. Weil es eben <lacht> dieses easy to learn und hard to master Prinzip ist. Also da hat quasi jeder diesen einfachen Einstieg, aber man kann es auch auf einem höheren Level spielen, wenn man ein bisschen dran sitzt. Ja, also falls ihr Lust habt, Boomerang Fu auch mal auszuprobieren, könnt ihr gerne in die Computerspielschule kommen und es mit anderen zusammen spielen. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit. Ciao. Bis zum nächsten Mal sushi.